Herzlich Willkommen! Heute geht es mal darum, wie man den Duden auch online nutzen kann. Noah sitzt an seiner Suchbegriffstabelle und verzweifelt ein bisschen, deshalb ruft er Miriam an. Du hör mal, zu einem meiner Begriffe finde ich im Moment überhaupt kein Synonym. Hm, meint Miriam, versuch es einfach mal mit Duden.de. Da gibt es zu jedem Begriff auch den Reiter Synonyme. Und wenn du den anklickst, bekommst du eine ganz lange Liste. Schau mal, die geht sogar hier bei dem Wort Leistung noch mal ein Stückchen weiter. Yeah! Der letzte Begriff, der war's. Danke!